Ich habe mir was geleistet. Ich habe die Shopping-Saison eröffnet mit neuen Ohrringen. Ich habe mir das neueste Modell gekauft. Edelsklasse. Aber schaut mal her, wie es bei mir blinkt und blitzt. Oh. Oh. Oh. Oh. <lacht>